Meine Eltern haben zwar früher sonst nicht Ski gefahren, aber ich habe dann durch meinen Mann später Skifahren gelernt und in der Clique ist es dann relativ schnell gegangen und es hat irre Spaß gemacht. Die Schönste ist dann, wenn ich mir die Zeit nehmen kann und dann auch mit der Freundin das Ganze zu erleben. Es ist zwar toll bei Sonnenschein zu fahren, aber im Endeffekt ist es egal, ob es jetzt schneit, ob es Sonnenschein man verbringt halt dann bei schlechtem Wetter mehr Zeit auf der Hütte und hat da seinen Spaß. Mein Skimoment ist dann, wenn ich auf der Hütte sitze mit meiner Freundin, wenn es gemütlich ist, wenn es warm ist, wenn man von der Kälte reinkommt und beim Gläschen Wein und mit drauf anstoßt, einfach so, das war mein Skitag. Kann man nicht besser beschreiben.